Einen wunderschönen guten Morgen. Neue Jahre verlangen nach neuen kalender -Ups. Nun, ich bin wirklich keine Autorität für diese Tagesplaner, trotzdem nehme ich mir immer wieder vor, auch zeitlich so ein bisschen besser organisiert zu sein. Und so ein Jahreswechsel, den kann man dafür schon mal zum Anlass nehmen.